Hallo zusammen, ich klatsche in die Hände, weil ich jetzt endlich, endlich, endlich meine aufgebrauchtüte wegschmeißen darf. Sie äh, liegt schon seit, ich weiß nicht, Ewigkeiten und drei Tage in der alten Wohnung und ich habe sie doch glatt mitgenommen in die neue Wohnung und ich möchte die euch jetzt endlich zeigen, ich ähm, möchte gerne jetzt, ich bräuchte jetzt einen zweiten Behälter, wo ich den ganzen Müll reinschmeißen kann, ich habe ja noch ein paar Kartons liegen, schmeißen wir mal da rein, so, also, beginnen wir und zwar habe ich aufgebraucht dieses Body Scrub Uh, Body Scrubs Bar Indulgence Sweet Lavender ich bin ja so ein Liebhaber von Lavendel ich liebe Lavendel und das habe ich ähm, gekauft im Action in Holland und ich habe die Packung gesehen und ich habe nur dieses Lila gesehen und dann habe ich gesehen Lavendel und habe gedacht, das musst du mitnehmen und tatsächlich, ich fand es richtig, richtig gut. Es duftet nach Lavendel immer noch. Da sind 1000 Gramm drin. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen, weil es sehr schön gepielt hat. Und ähm, der Duft war einfach sehr, sehr schön. Die Pflege danach war auch sehr gut, weil das Ganze ja mit ätherischen Öl noch versetzt ist und würde ich auf jeden Fall immer wieder nachkaufen, wenn ich demnächst mal wieder beim Action bin. Dann habe ich aufgebraucht und das, ja, was soll ich sagen, darüber bin ich super traurig. Es ist nämlich von Rituals und ich liebe Rituals. Ich liebe alle Sachen von Rituals, weil die unheimlich gut riechen. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber diese Düfte, die bekommst du nirgendwo in keiner Pflegecreme diesen speziellen Düfte, die einen schon ähm, ja, die einen schon süchtig machen, kann man so sagen. Das ist das Honey Touch ähm, Body Cream. Da sind wie viel sind da drin? 200 Milliliter drin und ich bin da sehr sehr sparsam mit umgegangen. Ähm, ja, weil ich einfach sehr, sehr lange was davon haben wollte. Und oh, es riecht immer noch traumhaft. Immer wieder ein Nachkaufprodukt, immer wieder. So, dann habe ich aufgebraucht diese Tuchmasken von It Works. 1, 2, 3. Da sind jeweils vier Stück drin und ich nutze sie immer wieder gerne, weil sie ein, ähm, ja, weil sie ein richtig, richtig tolles Hautgefühl hinterlassen ähm, ja, nach der Behandlung und auch am nächsten Tag und in den Tagen danach, weil diese Tuchmasken ähm, ja, einfach die Haut mit richtig, richtig viel Feuchtigkeit versorgen und das merkt man richtig und und ähm, ja, wenn du die Tuchmasken dann äh, abgenommen hast, dann kannst du wirklich am nächsten Tag feststellen, du siehst einfach frischer aus und ähm, ja, du siehst äh, frischer aus, rosiger, die Haut ist nicht mehr so fahl und ich, immer wieder, immer wieder. Würde ich auf jeden Fall äh, immer wieder nachkaufen, ich habe auch welche in Reserve und ja dann haben wir die hier aufgebraucht und zwar ist das für meine kinder die sundance kitten sonnencreme nein sonnenspray die kinder nutzen das im kindergarten da haben wir immer eine flasche stehen und cremen, äh, ja, cremen die kinder dann ein und bei denen hier finde ich das sehr schön ähm, das hast so einen sprühspender Spulkopf? Spulkopf. und es lässt sich wirklich sehr sehr schön auf die Haut verteilen und ähm, das ist auch wasserfest und ohne Duftstoff und meine Kinder mochten das auch sehr gerne. <lacht> dann habe ich aufgebraucht meine Lieblinge. Balea-Rasiergele. Ich nutze die immer, ich kaufe sie immer nach. Ähm, hier einmal in Coconut Kiss und dann einmal in Oriental Flower. Und also, ich komme mit denen ähm, sehr gut klar und äh, würde ich mir immer, immer wieder nachkaufen. Ähm, bei mir bringt das überhaupt nichts. Also, bei mir bringt das wirklich gar nichts. Ähm, ich trage es auch, hat nur eine halbe Stunde gedauert, dieses frische Gefühl. Und dann hätte ich äh, das Bedürfnis gehabt, äh, ja, nochmal drüber zu gehen. Bei mir hat das überhaupt nichts gebracht. Vielleicht kommen andere besser damit klar. Aber meine Haut, ähm, für meine Haut ist das nicht. Das haben wir auch gebraucht, beziehungsweise meine Kinder von Schwarzkopf, die Schauma Kids Shampoo und Balsam. Hier muss ich sagen, ich fand es wirklich sehr gut, meine Kinder auch, vom Duft her und auch von der Kämmbarkeit hinterher war es sehr gut. Die Haare ließen sich leichter durchkämmen und ich würde es auf jeden fall noch mal nachkaufen weil das einfach funktioniert hat sweet wonderland von balea das ist eine limited edition ich weiß nicht ob es die noch gibt aber ähm, das riecht wirklich sehr sehr schön sehr schön also mit vanille und rosenduft diese mischung mag ich sehr gerne mochte ich sehr gerne habe ich noch ein Backup von und ähm, ja, es ist einfach ein Duschgel. Pflegewirkung: hier steht äh, Dusche und Creme. Pflegewirkung: da würde ich jetzt nicht sagen, äh, es hat gepflegt, aber es hat sauber gemacht. Dann aufgebraucht: eines meiner Lieblingsduschgele vom äh, Duft her und auch vom, von der Wirkung, was die Sauberkeit betrifft. Liebe. <lacht> Es ist einfach ein ganz toller Urlaubsduft und ich habe es sehr, sehr gerne benutzt. Das ist eine limited edition. Wer die noch haben will, sollte, ähm, ja, sollte da mal zugreifen und sich ein Backup äh, anlegen. Und einfach aus dem Grund, ähm, das ist jetzt hier Kokos- und Frangipani-Duft. Ich liebe auch Frangipani. Und es ist so im Winter, wenn du, ähm, ja, wenn man in diese kalte Jahreszeit kommt, dann tut es doch auch mal gut mit einem Sommerduft zu duschen. Einfach um die Laune so ein bisschen zu heben. Dann da von L'Oreal, Evital, das Öl äh, Magique Nährpflegeschampoo ähm, für trockenes und stumpfes Haar. Habe ich auch sehr, sehr gerne benutzt, weil ähm, ja, man, ich habe gemerkt, dass es meinem Haar sehr gut tut und ähm, dass die Haare äh, hinterher, äh, wie soll ich sagen, im Vergleich zu anderen Shampoos sehr seidig äh, waren. Man konnte so mit den Händen äh, schön durch die Haare gehen und ähm, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, was steht hier? Verwandeln trockene Längen in wunderschönes, fließendes Haar. <lacht> Aufgebraucht. Von Impuls. Das habe ich schon in meiner Jugend benutzt. Also das gibt es ja schon ewig, e ewig und drei Tage. Ähm, ja, Vanilla Kisses. Riecht wunderbar. Wunderbar. Ist da noch was drin? Ja, ein bisschen. Nee. Ja, Riecht wunderbar nach Vanille und ähm, würde ich auch immer wieder nachkaufen. Anzeife von Isana, auch eine Limited Edition mm, mit Kokos und exotischem Lychee-Duft. Ja, auch sehr süß und... Also bei Seife ist es mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, sie macht sauber. <lacht> Dann haben wir auch gebraucht das Baby Dream Gute Nachbar Und das ist mit einem Lavendel natürlich. <lacht> Und Kamelle Ja, da kommt die Kamille mehr raus als Lavendel. Aber trotzdem haben wir das äh, gerne benutzt für unseren Babypool. Wir haben ja äh, keine Badewanne gehabt, sondern haben extra für unsere Kinder einen aufblasbaren Babypool besorgt. Ähm, ja, damit sie auch so ein bisschen Badevergnügen haben und nicht nur ständig duschen müssen. Und darüber bin ich auch sehr, sehr traurig, dass es alle alle ist. Und zwar das Kodali. Oil, Oil, divine, divine, divine, Oil, Divine ähm, Oil, ein Körperöl und das ist so, so, so, so toll. das kommt in so einem Glasfläschchen und ähm, das riecht wunder, wunderbar. Das ist ein etwas schwererer Duft, ähm, pflegt auch nicht unbedingt sehr reichhaltig, also ist eher ein Sommeröl und ich habe es unheimlich gerne gemocht, weil der Duft sehr sehr lange auf der Haut bleibt und ich äh, ja also das kaufe ich mir auf jeden Fall noch mal nach. Ich Habe hab ich noch eine kleine Flasche oder habe ich die auch gebraucht? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn ich sie nicht mehr habe, dann kaufe ich sie mir nach, definitiv. <lacht> dann habe ich aufgebraucht äh, von e 4 Yellow Peach Eau de Toilette. Das habe ich benutzt für tatsächlich für die Toilette, <lacht> ähm, beziehungsweise für, ähm, ja, als Duftspray. Ne? Also wenn man ein großes Geschäft gemacht hat, dann riecht es natürlich nicht unbedingt angenehm, in, im bad oder ähm, im wc und äh, da habe ich oder haben wir <lacht> das einfach als, ähm, ja, als duftspray benutzt oh, im moment ist es, riecht es nicht mehr so gut weil es nämlich gekippt ist und es ist, ähm, oh, es ist gekippt aber als es äh, nicht gekippt war dann hat es sehr sehr gut gerochen Uh. Bah. Würde ich mir aber nicht nochmal nachkaufen. Oh, der Duft. Uh. Dann habe ich aufgebraucht äh, auch wieder das Elvital Nährpflege, Nährpflegespülung für trockenes und stumpfes Haar. Geht der Duft nicht mehr weg. Ja, das ist. Auch ein ganz schöner Duft hier. Mochte ich auch sehr gerne und, und hat mein Haar gepflegt. Und äh, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Der Cleanser von It Works, Das ist ein Waschgel äh, auf landlicher Basis. Und das ist ein Cleanser, den ich unheimlich gerne mag und ständig benutze, weil er einfach seifenfrei ist ich habe immer noch den Duft von diesem Yves Rocher Dinge ja äh, ja der Cleanser, also ich kann das unbedingt weiterempfehlen weil er einfach seifenfrei ist und ähm, er nimmt wirklich alles runter das ganze Make-up und ähm, Augen-Make-up man kann da auch über die Augen mitgehen und ähm, ja, ich habe äh, bis jetzt noch nie ein Waschgel gehabt, das so gut gereinigt hat wie dieses hier. Das habe ich immer in Verwendung und ähm, ja, das steht auch schon in meinem Badschränkchen. Ah, da sind sie. Da sind sie. Ah, okay. Ich habe euch äh, die Tuchmasken gezeigt von Facials. Das ist jetzt die Umverpackung und da sind vier Stück drinnen von diesen Dingern. Also die sind nochmal einzeln verpackt, die Tuchmasken. Und, und ja, da zwei habe ich mir auch bewahrt zum Zeigen, alle anderen habe ich schon weggeschmissen. Dann habe ich auch gebraucht eine Packung, beziehungsweise mehrere Packungen, aber eine habe ich da behalten zum Vorzeigen. Das ist noch die alte Verpackung, das sind Bodywraps. Ähm, schlaffen glätten und festigen die Haut, das heißt wenn man Cellulite hat oder eine einfach schlaffe Haut, zum Beispiel nach Schwangerschaften und so, dann äh, legt man sich ein Bodywrap drauf. Ja. Der tolle Nebeneffekt ist, dass man auch äh, eine Umfangreduzierung merken kann und äh, ja, also immer wieder immer wieder ein Nachkaufprodukt. Da kann man auch sehen, wo welche ähm, welche tun man damit behandeln kann. Die wahre Schätze von Garnier. Das ist eine Spülung mit Arganöl und Chameleaöl. Ich fand das sehr gut. Das kam mir dann Spritzer entgegen. Schmecken tut es nicht, aber es pflegt sehr schön, die Haut wird sehr weich und geschmeidig, ähm, vom Duft her auch sehr, sehr schön äh, und äh, wenn ich das jetzt vergleichen würde mit dem Elvital Öl Magic, äh, würde ich dann doch eher das Öl Magic bevorzugen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mehr Pflege verleiht als dieses hier und von daher würde ich es nicht unbedingt nachkaufen. Aber es ist, es ist nicht schlecht, das Produkt. Dann habe ich einmal auch gebraucht diese Badekristalle, da wir jetzt eine Badewanne haben in der neuen Wohnung. Ähm, ja, einmal Gelenke und Muskelwohl mit Anika und einmal Glücksklee und, Glücks und Sternfrucht. Beide kann man empfehlen, wenn man nicht so sehr auf Badeschaum steht. Also sie schäumen nicht sonderlich viel, was ich aber sehr schade finde, weil ich finde ein Bad, mh, dazu gehört einfach sehr viel Schaum. Und ähm, ich muss sagen, von der Wirkung her hier, Gelenke und Muskelwohl fand ich es wirklich sehr, sehr gut. Die habe ich nämlich angewendet direkt nach diesem schweren Umzug, wo ich dann äh, starke Muskelka Muskelschmerzen und ja, starke Muskelkater hatte und da hat man wirklich richtig gemerkt, dass der ähm, ja, dass das ähm, die Muskeln einfach, äh, wie soll ich sagen, gelockert hat und äh, das würde ich mir immer immer wieder nachkaufen und äh, als Backup Halten falls es mal wieder zum Muskelkater kommt. Ähm, ja, und das hier, ja, das ist ein reines Duftvergnügen. Ich finde, das riecht nach Apfel. Und ähm, ja, es fand ich okay, aber das fand ich besser. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein, ein Nahrungsergänzungsmittel, was ich sehr, sehr gut finde. Das hat mir eine... Ja, eine Freundin empfohlen und äh, sie sagte mir Dani probier das mal aus wenn du Probleme mit dem Darm hast <lacht> mit dem Darm äh, Probleme mit dem Darm hatte ich gehabt ähm, als ich damals ja Diät gemacht habe zu viel protein genommen habe proteineiweiß es hilft einfach bei der Abnahme und ja, einfach um den ähm, Damenhaushalt wieder zu regulieren und es hat wirklich sehr, sehr gut geholfen, muss ich sagen. Es schmeckt auch sehr gut, das ist so abgepackt in kleine Tütchen und in diesen Tütchen befinden sich dann diese Papayafrucht, Wer also seinen Darm mal so richtig ähm, auf Vordermann bringen möchte, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ähm, ja, man merkt einfach, dass, es, dass der Darm besser arbeitet, schon nach kurzer Zeit. Und man merkt auch, ähm, man fühlt sich einfach wohler. Wenn der Darm sich fühlt, dann äh, fühlt sich dein ganzer Körper wohl. <lacht> Und von daher absolute Empfehlung. Wow. So, die Tüte ist leer. Das war jetzt mein aufgebraucht video Und mein erstes. Und ähm, ja, das ist ganz schön interessant, was man da so alles ansammelt in den Monaten. Äh, war mir gar nicht mehr so bewusst. Und äh, das kann jetzt alles in den in den gelben Sack und ich bin froh dumm, weil ich, wie gesagt, es von einer Wohnung zur anderen Wohnung mitgeschleppt habe. Okay, das war's. Bis dann. Tschüss.